Kann man die Erde unter Wasser nicht abbauen? <lacht> Checkst du, wie es so <lacht> dumm ist, das aufzumachen? Warzenblock gibt's keinen. Das ist mein Lieblingsblock. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh Leute, die ist hier. Wir gehen wieder auf meine Fails, und zwar vom Lost Moments Kanal. Das, warte mal, ähm, du sagst ja wieder, das haben wir noch nie gemacht. Ich habe es ich schon oft gemacht, du hast es oft gemacht Heute machen wir es zum allerersten Mal zusammen Geil. mit Revi Geil. Der macht das immer, macht damit 800.000 Klicks ja, Gaming Trends Platz 1 geht damit Mords viral mhm. Heute will ich mich da einfach mal ganz entspannt einklinken Du Schlinge das sind okay. jetzt Minecraft-Fails. Das genau. ist Minecraft. Okay. Genau. Kennst du Minecraft noch? Also, ohne Witz, du hattest mit, hör mal zu, du ja. hattest mit äh, Kai Pflaume drauf reagiert. Ja. ja. Das war alles aus einer Folge. Das war peinlich, dir, ne? Du hast dir ein 15-Minuten-Video reingefolgt und das war eine ganz normale Minecraft-Let's-Play-Folge von mir. Ja, und das ist wieder peinlich, dass man das als Fail-Compilation sehen kann. Naja, oder? aber ich finde, du hast auch ganz schön vieler gefailt. Nein, what the fuck, Alter? Vieles waren auch keine Fails. Vieles waren nur, ähm. Leichte Missverständnis in der Kommunikation. Genau. Ja, sehe ich. Okay, fangen wir an. Komm. Es regnet, nervt. Ich habe <lacht> zehn Stacks Sand. Ja, das ist viel. Ja, könnte hinkommen. <lacht> Schön. Max? Ja? Max, was, was soll das schon wieder an der Stelle ja, da ich, ich, ich, ich liebe das in Minecraft. Auch bei Craft Attack, wo es dann hieß, jo, Achtung, wir müssen hier Sand abbauen, aber bitte passt auf, dass hier kein Wasser reinschwemmt. Ja. Und dann nimmst du so ein bisschen Sand weg ja, ja. und dann flutet so ein komplettes Terrain. Das ist einfach... Ich finde das mich, ich, ich fand's halt mega satisfying. Du gibst, mir, fühl, einfach, du gibst, du gibst mir da die Über-Shrek-Vibes. Guck mal, wie du da guckst. Nervig. <lacht> das reicht nicht. noch noch einen. Noch What? Mehr, mehr habe ich nicht. Du, also, du hast da noch voll viel Holz. Guck mal. Ja, was das, ist, das ist ein anderes Holz. Achso, okay. Ich brauche hier auch für die Farben. Was baust du denn da jetzt? Warte. Guck, du <lacht> fails. Das ist dein Fail. Nein, nein, nein, nein. Warte, warte, warte, warte, warte. Ich mach ich dich Aber du brauchst du jetzt. doch jetzt nicht so einen hässlichen Block hin. Nein. <lacht> Guck mal, wie verwirrt du bist. Siehst du das? Ich muss das machen. Ja, aber du bist lost. Ich analysiere nee? das nur ganz nein, genau. Nein, nein, nein, nein, nein. nein. Du da weißt nicht, was ich rein. mache. Du denkst, wieder, verarscht. verarsche Guck mal jetzt. Wo Siehst ich, du das? Äh, strippen. Guck mal, ich mach das Lack, das Holz. Siehst du das? Was machst du da? Hast immer nicht verstanden? Nee. Max, ich hab dem Holz die Rinde abgezogen. Mit Rechtsklick kann man das machen mit einer Axt, weißt du? Ganz normale Minecraft, ohne irgendwie ein Modpack oder was installiert zu haben, mit einer ja. rechten Axt. Das geht, okay. ja, ja. Das, mit einer, ja. Also mit einer Rechtsklick auf die Axt, nicht mit aber einer Aber Warte rechten mal, warte Axt. mal, was hab ich, wie habe ich denn darauf reagiert? Das habe ich bis heute. Das höre ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Wir schauen mal ganz kurz, wie du reagierst. Guck dir das nicht irgendwie noch mit einer Maschine Leute? Kann man das irgendwie. Guck, wie du da schaust. Ich kann das machen, wenn du möchtest. <lacht> du weißt aber gar nicht, was ich mache, merkst du? Nee. Und ja, da das Tag hat später. mich so getriggert. Das hat mich so genervt. So die Auf jeden Fall die Guck mal, wie du da, wie du Digger, Digga, was machst du da? Diese so. wollten hast du abgebaut? Glaub, ich glaub, ich was, passiert, was passiert mit Erde unter Wasser? <lacht> <lacht> <lacht> Guck mal, Max, das ist doch dumm. Komm, du ja, ertrinkst jetzt. <lacht> Ja, ja, aber äh, wie, ist das, wie ist das zu verstehen? Warum, warum ist sie so krass? Unter, einfach weil hm. sie unter Wasser ist? Nee, Digga, das Ding ist, guck mal, ja? es gibt zwei Faktoren, die das verändern, ja? ja? Einmal, wenn du schwimmst und nicht auf dem Boden stehst unter Wasser, ne? Ja? Und einmal, wenn du generell ja? unter Wasser bist, machst du langsamer. Und jetzt okay. nutzt du nicht mal eine Schaufel, die du im Inventar hättest. Also du machst es so langsam, wie es nur geht. Verstehst du? Ja, verstehe. Vorher also, ja, soll man das wissen, wenn man zum ersten Mal Minecraft spielt. Man merkt ja, dass, man merkt doch, dass der Block langsam abbaut. Und du brichst doch immer wieder ab. Das ist genauso dumm, Digga. Ja, das stimmt schon. Und Fuck, du. kann man Erde unter Wasser nicht abbauen? <lacht> Natürlich. Max, das ist so das mega geil, dass du das dann einfach äh, im Nachhinein noch reinziehst. Das ist so peinlich. es ist so peinlich. Das ist schon passiert, Max. Und das triggert mich auch. Natürlich das ist das peinlich. Und das triggert mich auch. Dass ich du finde, da nicht, dass ich, ich habe zum ersten Mal Minecraft gespielt. Ich habe das toll gemacht, finde ich. ich. Dafür, dass ich das allererste Mal gespielt habe, fand ich schon, dass ich auch äh, ein klein wenig Talent hatte. Lass mal andere Leute zum ersten Mal spielen, Minecraft. Ja, Bro, ja? du bist geborener Gamer. Ich schwöre, Digga, du hast 30 Kilo Fett an deinem Körper, Max. Du keine bist, Ahnung. Du lass mal Stefan Raab das allererste Mal Fortnite das ja, sag ich Bro, besser aber das, ja, das, natürlich bist du besser als Stefan Raber, der hat ja noch nie vorher gezockt. Der hat alles gezockt. Bei Was hat der gezockt? Den Rab, Schlag den Raber, der alle Games auf der Welt. Minecraft auch, oder? Ja, das ja nicht, aber ich finde schon, dass ich eher einen Hang dazu habe, eher talentiert zu sein als untalentiert. Bro, das da ist aber auch nicht schwer, da kannst du genauso gut sagen, ich nehme jetzt einen 60-jährigen Rentner mit Arthritis, der spielt schlechter als ich, Digga. Max, das ist doch kein Standard, Alter. Also Ja, Junge. okay. <lacht> ja. Digga, Max. Gut. spiel alles eine Folge, Alter. Oh nein, guck mal, Creeper. Oh nein, das ist so dumm. Guck mal, wie dumm du bist. Guck mal. In meiner Weizenfarm. Unten drin. Drei Stück. Aber auch gleich drei Stück, Alter. What the fuck? Drei Explosionscreeper. Die Explosionscreeper, Max, sind Creeper. Guck mal, wo du Finde ich auch heute noch das top so zu betonen. Ja, aber sagst du auch Rüssel-Elefant, immer die offensichtlichste Eigenschaft eines Tiers? Ja, ich sage auch, ähm, Skelettbogenschützen zum Beispiel, sage ich auch oft. Aber das Problem ist, die Leute, die zum ersten Mal Minecraft sehen, die denken sich so, hm, was ist das? sein ich, ich sag, Explosionscreeper, dann bist du Fall. ah, das, das ist wahrscheinlich die Idee, explodieren. Aber das das Ding, heißt, ist, Max, es <lacht> ist kein Fail, es ist eher so ein, ein, ein, ein, eine, ein eine Erklärung für die Zuschauer gleichzeitig. Ich sag's so, wie es ist, Max, keiner deiner Zuschauer hat vorher noch nicht Minecraft gespielt oder das nicht noch schon mal gesehen. Ich glaube, du bist einer der letzten Menschen, die Minecraft gespielt haben. Weiß ich nicht. Ich, okay. ich, ich brauch's auch so ein bisschen für mich die Erklärung, wir machen weiter. Was sind halt immer die Explosionscreeper, Max. <lacht> Oh, das hat er schon mal. Ich, <lacht> ich guck einfach zur Seite und mach nichts du mehr. Hast du hast ja immer Mach's, so unangenehm über die, die, die Lippe. Die ist gerade bei dir reingelaufen, Max. Die ist bei dir im, im Haus drin, ne? Nope, abgelehnt. <lacht> ich hab sie getrappt in, in deiner geheimen... Alter, ich finde das so geil, was ich da alles für Farmen... Ich hab so Bock auf Minecraft, wenn ich diese Welt von uns damals... Ey, sollen wir nochmal zu dritt grinden? grinden? Ja, lass mal die Craft Attack machen, da kommt das ja eh. Craft Attack nein, nein, nein, ist aber nein, noch nein, so lange nein, nein, hin, ne? Ja, stimmt. Das ist eine Katze, Max. Strong, danke. Weiß ich nicht, ob ich die haben will. Bist du Katzenfan oder eher Hunde? Hunde! Ganz klar, Hunde, Ganz Das ist einfach Hunde. nur eine Folge wieder, ne? Ich hab hier, reicht das genug? Ist es genug? Warte, ja, super. Korrekt, wie du es auch abbaust. Wieso? Hör mal auf, das hier wegzumachen, Max! Ach so! Hallo! Kannst Hallo! Du darfst nicht machen darfst, Hallo? Sie, darfst also hat machen, darfst nicht machen. Du kannst dich einfach jetzt hier, äh, in meinen. Lass mal alles so, bitte. Ja, ja, ich, Digga, ja, ich wollte abbauen, ich wollte begradigen. <lacht> nee, nee, ist keine gute Idee. Wenn aus diesem Ei, nope, boh, nope, wie du auch nope, die... Nope, nope, nope, nope. Checkst du? Checkst du, wie es so dumm ist, das aufzumachen, weil du denkst, dass das, dass das Tor ist? Aber ohne Witz, man erkennt das auch nicht. Oder erkennst du das? Bro, Bro, Alter, man sieht das doch. Wenn genau aus diesem Ei... Ja, ich kenne den Scheiß. Ja, und es funktioniert, glaube glaub ich, ist nicht, oder? Das ein Zeichen. 1 zu 8 ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. <lacht> ja nichts passiert. <lacht> du bist so enttäuscht auch noch, Alter. Ja? Ja, Schade. das wäre krass, wenn es geklappt hätte. Das, das ging schon so ziemlich auf meine Stimmung, so muss ich sein. sagen. Geht da? Immer diese kurzen Fails. Was? Was ist denn das auch alles? Warzenblock gibt's keinen. Och, Digga, das wäre so geil gewesen. Wusste ich, dass es den gibt, aber ich wollte es dir nicht fails. sagen damals. Doch, Alter, nein, du es genau, Doch, doch, doch. Hundertprozentig wusstest du es nicht. Klar, Digga, ich bin mit Warzenblock groß geworden. Seit zehn Stunden eine Aufgabe okay. für Warzen hm. und dann lese ich Warzenblock, aber es gibt ihn nicht. Mhm. Das ist Warzenblöcke. Hm. Alle schreiben doch. Äh, äh. Regi. Ja, okay, ich wusste wirklich nicht, Max. Bin nicht ich ehrlich Ich wusste es nicht, Digga. Ich, ja, ich wusste es nicht. Ja, aber was will man da auch mit? Der kann, man kann immer noch nichts okay. mitmachen, ne? Ist mein Lieblingsblock. Der kann gar nichts. Warum ist denn der Block, der, der einzige Block, der in Minecraft nichts kann, dein Lieblingsblock? Wie kann das denn sein? Der kann was. Was denn? Der ist immun gegen, jetzt kommt's nämlich, da kann ich, du bist ein bisschen lost. Ich glaube, ich gebe dir hier einfach ein bisschen Minecraft-Nachhilfe. Das ist der einzige Block, der bei dem es kein Werkzeug gibt, mit dem du ihn schneller abbauen kannst. Aber, wo ist das nützlich? Wenn du Leute, ähm, wenn du zum Beispiel eine riesige Himmelswarze baust, dann mhm. ist die nicht so leicht, wieder abzubauen. Okay, also hast du es einfach nur gemacht, um abzufacken, ja? Doch, mit einer Hake ist es leicht abzubauen. Ja, das oh. wusste ich nicht. Was brauche ich von, für Kuchen? Was mache ich um Kuchen zu bauen? Du brauchst keinen Kuchen, Max. Kuchen ist Waste. Nur, nur aus Interesse. <lacht> mal ja, äh, Milch. Eier, Milch und Zucker. Ja. ja. Wieso leckst du dir immer über die Lippen? Warum machst du das? Damit an, bevor ich zuerst, dass man besser reden kann. Hast du schon mal überlegt, dir so eine Sprühflasche hinzustellen, wo man auf die Lippen drauf sprüht, einfach? Wäre auch <lacht> praktisch, oder? <lacht> nee? Oder so, so mit so einem Fußpedal, sowas zu bauen, weißt du? Nein, auch das nicht. Okay. Das ist gut, das muss sein. Ich habe da so einen kleinen Tick. Deine Farm war auch so Beine. kacke. Wollen wir, Also, klar, habe ich ein ja. Fails und ich verstehe nicht, was du da machst, aber deine Farm war so, so. Das so, lag aber an der so random, Ja, das lag ja mal random Tick Speed irgendwas, Alter. Da war, ich, da war ich raus, Digga. Muss ich ehrlich sagen, Max. Da habe ich ja, nichts gut, mit zu aber tun gehabt. Guck jetzt mal, jetzt mein Fails-Videos waren es direkt auch wieder sieben Fails von dir, ne? Äh, sieben doch nicht. Die spawnen auch gerne mal im Dunkeln. Ja, die spawnen nur im Dunkeln. Ja, das Spawn, spawnen die halt meistens. spawnen halt eigentlich nur im Dunkeln. <lacht> <lacht> Also was ich beobachtet hab, dass die da Peinlich! Wie du da noch sagst, was ich beobachtet habe, dass die manchmal im Dunkeln spawnen Max. Max spawnen nur im Dunkeln. Monster spawnen nur im Dunkeln. Ja, hast du ja gesehen, dass das nicht stimmt. <lacht> Auslegungssache. Okay, erzähl's ähm. mir. Diese Dreckshöhle, die ich hier unten hatte, ne? Die was war, war so das? scheiße, die war so hässlich auch. Die wa? war so hässlich. Du hast aber auch wirklich keinen Sinn für Ästhetik, oder? Null Ästhetik, aber dafür sehr Funktionalität. Und ich habe hier unten. Das sieht man, also als Warzen angebaut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, aber nochmal, das hat doch nichts gebracht. Barf. Weiß ich nicht. mich heute noch dran und es erfüllt mich einfach mit Glück diese, diese Warzen von mir zu sehen. Ich habe da direkt wieder Bock irgendwo mich in der, unter der Erde reinzuschaufeln und einfach Warzen abzubauen. Gott, oh mein <lacht> Gott. Oh, da waren ich sehr viele Monster. Hier gar nicht, du so Aber du Asi, hast auch gesagt, die können nur im Dunkeln wachsen und deswegen habe ich die ganzen Fackeln abgebaut. Und deswegen sind die Monster da gespawnt mindestens zwei Explosionscreeper. Ich, ich müde dich jetzt, ich müde dich jetzt. <lacht> <lacht> ich müde dich jetzt, ja, Digga, ich Digga, du hast nur Scheiße gelabert, Alter. Du hast nur abgefuckt, <lacht> Junge. Du hast nur genervt. Weißt du, ich brauche einmal Hilfe in Minecraft und dann sagst du, deine Antwort einmal ist einfach nicht dass Hilfe. Mich mute Digga, ich schwöre, das, das war, war das erste Mal, dass ich Hilfe gebraucht hatte. Bro, das war Babysitting, Alter. Ich bin dir hinterhergelaufen mit einer Windel, damit du dich nicht voll scheißt. Nein. Komm, komm, komm, komm, schon. schon, Call. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter Mann Mann ey, Max, du bist aber auch keiner der Roulette spielt, oder? Ja, bist du Glücksspielfan? Ich bin richtig Null, ich. Nee. Wärst du gerne im Angelcamp gewesen? Nächstes Jahr bin ich dabei. Ich mache ein eigenes. Bist du auch eingeladen? Ich, mm, ja, nur Romatra nicht. Ey, lass mal so ein richtiges Low Budget Scheiß Angelcamp, einfach um einfach äh, so ein bisschen den Knossi halt mitzunehmen Und das so, auch machen wir zwei, aber so richtig scheiße einfach <lacht> Dass die Leute so richtig aggressiv sind <lacht> Dass sie auch bei, bei so. so wenn, man, wenn man Knossi auf Wish bestellt oh, Oder so, so einen scheiß kleinen Teich Und so richtig scheiß Internet und scheiß Kameras Und scheiß Mikros und ein scheiß Plan Ja und Mann, so richtig ja, Mann. scheiße einfach. Weißt du was ich fühle Max? Weißt du was wir Mit machen sollten? Ein extra schlechtes Angelcam, um einfach die Leute du, aggressiv zu machen Weißt du was wir machen sollten? Wir ja? sollten hingehen und ja? einfach mal streamen, wie wir versuchen, bei Fritz Meinecke im Wald eine Woche zu überleben, ohne alles. Das haben wir doch letztens im Stream besprochen. Ja, machen wir, oder? Ja. Dann machen wir das. Eine Woche überleben, ohne alles im Wald. Nur, es gibt so ein paar Werkzeuge, bisschen, ne? Und wir dürfen streamen. Wir haben nichts außer ein Handy, aber das hm. ist ja nicht da. Du hast ja keine App, die dir Essen macht oder so. Oder nee, du so, musst oder essen. Oder die jetzt ein Feuer äh, macht. Musst du gucken, ne? Äh, essen, ich bin mega krass. Ich würde den ganzen Tag äh, Bären sammeln. Du würdest wahrscheinlich nach zwei Minuten sterben, weil du Vogelbären isst, Bro. <lacht> nein, nein ich, ich würde auch äh, Baumwurzeln essen oder sowas. <lacht> Baumwurzeln? Ich würde, ich Max, wenn du bei, ja. bei uns durchs Camps und Wildschwein laufen würde, ne? Du ja. würdest dich einfach umdrehen und im Schlaf das einfach, da würdest du reinbeißen. Ich wäre sogar ja. für die Woche, würde ich Fleisch essen. Weißt du was? Ich auch. <lacht> das ist krass. Kein Huhn wieder. Mann, Alter, Max. Das, das erinnere ich gar nicht, dass ich so viel Pech hatte. Scheiß <lacht> Aber du warst auch ein bisschen süchtig danach. Hier ist meine Basis zu Ende. <lacht> Wie du das sagst. Hier ich ist meine finde, man sollte Basis ein bisschen zu Ende. <lacht> Und das nervt mich auch, guck mal. Warum hast du das nicht bis unten gebaut? Damit es gut aussieht. Guck mal da, wie dumm du bist. Oh, das war ein Fail, das wusste Max, ich aber auch nicht. Alter, Max. Nicht. Du machst aber auch einfach weiter. Ja, aber warte mal, ich dachte, ich platziere Nein. so viel Sand. Ja. Ne? Weil die dann immer auf den Boden fallen ja Und ich dachte, das decken sie dann <lacht> hoch Dass wenn das jetzt 20 Blöcke tief ist, platziere ich 20 Sand und alles easy Dass das irgendwie nach 5 Metern runterfallen sich auflöst Nein, nein, nein, Sand. nein. das ist nicht passiert Weißt du, was passiert ist? Da war eine Alge Na? unten, auf denen die Sandblöcke geploppt sind Verstehst du? Ah, und das... sonst würde das gehen, was ich mache? Sonst würde das gehen, ja Und das ist jetzt das Geile, pass mal auf, was jetzt passiert, wie du jetzt guckst, guck cool. mal äh, Falls ihr noch weitere coole Ideen habt, schreibt es mir noch gerne auf Instagram äh, Da kann ich <lacht> Und. Dann und <lacht> <lacht> <lacht> ja, ich, war völlig, ich war völlig schockiert, dass so eine Scheiße passiert. Das ist einfach, deine, das ist einfach, das, deine Welt ist zusammengebrochen in dem Moment, <lacht> Junge. Guck mal. Du weißt nicht, ja. woran du glauben kannst. Das ist traurig. Ich sehe uns ja auch bei Varomax. So, ich baue jetzt hier hm. mal einen Weg hoch. Ich weiß gar nicht, was es ist. Perfekt. Der geht von hier kommt ein Weg <lacht> in der und das da ja, Geil. <lacht> Was denn? Ja. Dieser scheiß Bambuspisse hier, weg damit, nervt doch. Muss ja nicht sein. Ich hab überall in der Base ein bisschen Bambus gepflanzt, damit ja, es gut cool aussieht. Ja, ja. nervt. <lacht> du packst dich voll über den Bambus äh, ab. Junge, Junge, Junge. Ich bin so weil das gut aussieht. Ich überall Bambus gepflanzt. Peinlich. Das ist so, als wenn du, keine Ahnung, auf die Terrasse von deinen Eltern gehst und überall ein bisschen Unkraut pflanzt. Wieder Marta, ja. Wie geht es dir? Oh mir geht's ganz scheiße, ich bin echt verkartet. <lacht> das war schön, dass wir den dabei hatten war auch echt dumm eigentlich, ne? Das war echt geil, Mann. Einfach einen Loser dabei haben. Ja. Der ist so langweilig, neben dem ist jeder Stream unfassbar unterhaltsam. Das ist krass, oder? Ja. Oh, ist das geil. Arbeitstisch haben. Kriegt er so Bock und auf Minecraft? Und sie brauchen ja, genug Platz. Ja. Du auch? Das ist ja, ein voll. Er sagt lass immer, doch bitte was Neues machen, Max. Ja, lass das machen. wir Lass Projekt, Projekt machen irgendwas zu dritt wieder. Ja, weil das weiß ich. Mhm. Aber dann dürfen wir diesmal nicht wieder schieben, weil wir holen immer Spark of Phoenix ran, wenn wir Probleme haben. Das ist wie wenn man einen großen Bruder holt, wenn man auf die Fresse bekommt. Manchmal muss man einfach auf die Fresse bekommen. Ja, ja. immer, wieder das Gleiche sagen. Vielleicht suchen wir uns eine geile eine geile Adventure-Map oder sowas, weißt du? Was ist eine Adventure-Map? Ähm, es gibt so Maps, wo man so aufbaumäßig machen muss, so wie Skyblock, sowas in die Richtung, weißt du? Ja. Sowas in der Art vielleicht, wo man so ein bisschen limitierter in den Ressourcen ist oder sowas. Ja. Nicht blöd. Äh, ich muss jetzt aber sagen, in dem, in dem Video, ich habe mitgezielt, ja. ich hatte... Zwölf Fails und Aha. du neun. Was hast du damit gezählt? Ja, wie oft wir gefailt haben. Hey, also ganz ehrlich, so, du wusstest viele Sachen nicht. Du hast viele Sachen verwechselt. Max, das, ähm, ist, so un also das ist so peinlich, dass du das jetzt gerade sagst. Das ist erstmal nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Und des Weiteren, Max, ist es einfach so. Du sagst, das Digga, das du spielst seit sieben Jahren Minecraft und weißt nicht dass Ja, das aber ist das ist sind ja keine Fails. Gibt, das ist Das habe ich gleich dreifach angerechnet. Alter, der siehst du genau, und da kommen wir auf deiner Kalkulation einfach nicht hin. Ja. Naja, gut. Dein, dein Lebensunterhalt verdienst du mit Minecraft-Spielen. Du weißt nicht, dass es Warzenblöcke gibt. Oh. Ja. Dann, äh, Max, dann sprechen wir die Tage mal. Ja. Und dann machen, machen wir nochmal so. ein geiles Projekt. Genau. Alles klar. Ist so. Hau rein. Danke dir, Max. Dann Hau rein. Gut. Schönen ciao, Tag. Ciao. Tschüss. tschüss.